Herzlich Willkommen zu unserem kurzen Videorundgang durch die Teilbibliothek 2. Das ist eine der sechs Teilbibliotheken der Universitätsbibliothek Bamberg, die zusammen mit der Staatsbibliothek Bamberg einen Ausleihverbund bildet. Sie finden uns im sogenannten Markushaus. Wenn Sie über die Steinernstraße in diesen großen Innenhof kommen und zweimal links um die Ecke biegen, dann stehen Sie direkt vor dieser Tür, zu der wir jetzt auch gleich hineingehen werden. In der TB2 finden Sie Bestände zu den Fächern Pädagogik, Psychologie, Didaktik der Naturwissenschaften und die Schulbuchsammlung für die Lehramtsstudierenden. Hier nach der Glastür auf der linken Seite finden Sie die Garderobe mit Schließfächern, die Sie mit Ihrem Studierendenausweis, Ihrer Servicecard, bedienen können. Bitte desinfizieren Sie sich in Corona-Zeiten beim Betreten des Gebäudes die Hände, Tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz und halten Sie den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ein. Diese Regelungen finden Sie auch hier auf diesem Plakat. Auch in Corona-Zeiten sind wir gerne an der Informationstheke persönlich für Sie zu sprechen. Das ist der Rückgabewagen zur kontaktlosen Rückgabe von Medien. Wenn Sie also etwas ausgeliehen haben und es zurückgeben möchten, dann legen Sie es einfach auf den Wagen. Hier sehen Sie unseren Schulungsraum, in dem aktuell zwar keine Präsenzveranstaltungen stattfinden, aber den Sie sehr gerne zum Lernen und Arbeiten nutzen können. Um die PCs zu nutzen, brauchen Sie Ihre BA-Nummer. Direkt daneben ist ein kleiner Kopier- und Scanraum. Und im nächsten Raum finden Sie die Schulbuchsammlung und die Semesterapparate. So nennt man Literatur, die von den Dozierenden zu einer Lehrveranstaltung zusammengestellt wurde. Diese Bücher können Sie über Nacht oder über das Wochenende ausleihen. Das ist eine verkürzte Ausleihe, denn die meisten anderen Bücher können Sie ja länger behalten, nämlich vier Wochen. Im Hintergrund sehen Sie nun die weißen Abholregale. Wenn Sie Bücher im Online-Katalog bestellt haben, werden Sie unter der sechsstelligen Bereitlegungsnummer hier für Sie zur Abholung bereitgelegt und Sie können sie selbst aus dem Regal nehmen. Die Bereitlegungsnummer besteht aus den letzten sechs Ziffern, der Nummer auf der Rückseite Ihrer Servicecard. Gegenüber der Abholregale sind die Selbstverbucher. Hier können Sie Ihre Bücher selbst ausleihen und so auf Ihr Bibliothekskonto verbuchen. An der Infotheke helfen wir Ihnen dabei gerne. Es gibt aber auch eine Anleitung neben dem Gerät. Das hier ist der stille Lesesaal. Da können Sie bei geschlossener Tür ganz in Ruhe lesen und lernen. Nun gehen wir gleich nach unten. Dort finden wir den Freihandbestand und die Lehrbuchsammlungen. Das sind ca. 70.000 Bände. Zusätzlich zu diesen Bänden haben wir aber noch viel mehr Bücher. Den Rest können Sie über den Online-Katalog bestellen. Die Universitätsbibliothek hat insgesamt ca. 1,6 Millionen Bände und fast eine Million E-Books. Hier in diesem Raum finden Sie die Lehrbuchsammlung Psychologie. Die Bücher der Lehrbuchsammlungen erkennen Sie an den kleinen gelben Aufklebern auf den Buchrücken. Eine Lehrbuchsammlung ist Grundlagenliteratur für ein bestimmtes Fach. Deswegen haben wir davon auch jeweils mehrere Exemplare. Das hier ist der untere Lesesaal. Hier finden Sie den Rest der Lehrbuchsammlung Psychologie. Und hinten sehen Sie auch ein weißes Regal. Dort finden Sie die aktuellen Zeitschriftenhefte, die Sie dort selbst aus den Klappen entnehmen können, wie die Bücher natürlich auch. Wenn wir nun über den Gang hinüber in den nächsten Raum hineingehen, dann finden wir dort den Freihandbestand. Der Freihandbestand ist systematisch nach Fächern und Themen aufgestellt. Welches Fach Sie jeweils finden, erkennen Sie an diesen Schildern. Hier zum Beispiel Bücher zum Fach Psychologie. Ja, und hier möchte ich Ihnen noch etwas zeigen. Diese roten Aufkleber bedeuten, dass dieses Buch nur kurz ist, nämlich über Nacht oder über das Wochenende. In den Regalen sind also Bücher mit unterschiedlichen Leihfristen zusammen aufgestellt. Diese Regalbeschriftung hier hat eine andere Farbe, nämlich gelb. Hier finden Sie die Lehrbuchsammlung Pädagogik. Und weiter den Gang nach vorne finden Sie den Freihandbestand Psychologie und Pädagogik. Ja, der Freihandbestand Pädagogik setzt sich dann diesen Gang fort und bis in den Keller, wo sich dann der Bereich der Naturwissenschaften anschließt, wie zum Beispiel Chemie, Pharmazie und Biologie. Ja, und Sie merken schon, es ist etwas verwinkelt hier, denn dieses Gebäude ist die ehemalige Frauenklinik. Das war also mal ein Krankenhaus. Hier finden wir den Gruppenarbeitsraum, der leider im Moment nicht von Gruppen genutzt werden kann. Aber Sie finden hier auch die Zeitschriftenbände, in denen die älteren Zeitschriftenhefte zusammengebunden sind. Nun gehen wir wieder zurück. Das ist also hier wieder der untere Lesesaal, in dem wir vorhin schon einmal waren. Wenn Sie den Ausgang suchen, gehen Sie einfach wieder nach oben. Ansonsten können Sie sich auch gerne auf einem der Arbeitsplätze gemütlich machen. Für aktuelle Informationen wie Öffnungszeiten und Corona-Regeln informieren Sie sich bitte auf unserer Homepage. Dort finden Sie auch Erklärfilme und Tutorials. Und vor allem Informationen zu unseren Kursen für Erstsemester, zu Datenbanken und weiteren Kursen im VC im virtuellen Campus. Und natürlich sind wir auch im persönlichen Gespräch an der Infotheke für Sie da. Bis bald!